Guten Morgen, guten Tag. An diesem Ort äh, begrüße ich die Presse, interessierte Menschen, die von der burock initiative eingeladen worden sind. Wir sind hier im Buchladen Gipfelpunkt und Komma. Ähm, das ist ein Buchladen im Krankenhaus Havelhöhe, ein besonderer Ort. Ähm, ich begrüße als Teil der Initiative für die Aufklärung des Mordes an Borak Bektasch. Die Künstlerin Zeynep Dilwalta, Melek Bektasch und Baha Eridjo. Wir sind beide Mitglieder der Initiative und das sind unsere Gäste. Und wir sind hier aus einem besonderen Anlass, die Künstlerin ist uns seit vielen Jahren verbunden, weil wir einen Gedenkort in Neukölln an dem, in der Nähe des Todesortes von Borat Bektasch ähm, gestalten. Teil der Gestaltung ist ein Kunstwerk-Algorithmus für Borat Bektasch und andere, andere Fälle. Das ist eine Skulptur, die von Zenit entwickelt worden ist und die ist sozusagen fast fertig. Sie wird jetzt gerade noch begossen und wird äh, im April zum sechsten Todestag von Burak Bektas, der an diesem Ort erschossen worden ist, aufgestellt werden, enthüllt werden. Deswegen wollen wir sozusagen mit dir noch ein Gespräch führen, Einfach darüber, was dich bewegt. Was, ja, es gibt im Moment einen aktuellen Anlass, dass du ähm, gesundheitlich, gesundheitlich ähm, etwas angeschlagen bist, und ähm, wir darüber sprechen wollen über eigentlich über deine Kunst beziehungsweise verbleibt von meinen Kunst. Wir, ich, ich würde gerne ähm, kurz noch Melek vorstellen. Melek Bektasch ist die Mutter <lacht> von Borat Bektasch und ähm, war von Anfang an auch mit dabei bei, dem, bei, dem, bei der Vorstellung des ersten Entwurfs ähm, der Skulptur. Ich erinnere mich gut, dass wir alle zusammengesessen haben an einem Tisch und ähm, du die ersten Bilder von dem, eigentlich von dem Modell gezeigt hast. Und wir ja, darüber diskutiert haben, ob uns das gefällt, ob wir das so haben wollen. Und ich erinnere mich auch gut daran, dass du und auch ähm, dein Mann, Ahmed Bektasch, sehr begeistert waren darüber und über deine Arbeit einfach auch ähm, ja, haben wir damals nicht diskutiert, sondern eigentlich uns gefreut, dass es jemanden gibt, die ähm, sich sowohl inhaltlich als auch dann umgesetzt in ein Kunstwerk damit beschäftigt. Willst du, willst du vielleicht selber nochmal zu den aktuellen Anlass jetzt was dazu sagen, ähm, ja. weswegen wir uns hier ja. Danke. Ähm, ja, ich begrüße Sie auch alle ganz herzlich, dass ihr hier seid. Äh, ja, mh, diese Aufgabe für Burak Bektas eine Denkmalskulptur herzustellen, äh, mir zu geben, diese Aufgabe mir zu geben, war für mich äh, sehr freulich und es hat mich auch geehrt. Ich habe dankend das angenommen äh, ange äh, und habe halt äh, den Modell geschaffen, wie Helga das ausgedrückt hat. Und so, zum Schluss ist es dann vor kurzem äh, so weit äh, gekommen, dass ich dann den Original -Denkmal fertig gemacht habe und jetzt in Gieß Atelier steht, die dort gegossen wird. So, aber kurz davor, als ich dann mit dem Werk so intensiv beschäftigt war, hat meine Gesundheit sich ein bisschen umgestellt, wo ich äh, mhm. hat mich äh, mit, äh, mit meiner Gesundheit mehr beschäftigen mhm. sollte, müsste. Aber dennoch habe ich den, den, den, den Original schon zu Ende fertig gemacht, weil ich das unbedingt fertig haben wollte, sonst hätte ich dann eine, eine sehr schwer ähm, unerledigte, als unerledigte Aufgabe ähm, über die Schultern gehabt hätte. Deswegen habe ich mir Mühe gegeben in dieser Zeit, wo ich mich auch nicht so gut fühlte. Also kurz und gut, das ist jetzt zu Ende beziehungsweise so weit, dass es ohne mich dann alles gemacht werden kann. Äh, was mein Anliegen ist, äh, ich habe vor mehreren Jahren, 10 oder 15 Jahren, schon angefangen gehabt, äh, mir darüber Gedanken zu machen. Ja, ich bin über 30, <lacht> äh, über 40, kann man sogar sagen über 50, äh, Irgendwann fängt man an über, die, äh, über das Leben und was man, wenn man nicht, mal, nicht mehr da ist, äh, hinterlässt, sich um, um, um die Sachen zu kümmern. Und deswegen hatte ich gedacht, ich habe nämlich keine Kinder, äh, Neffen und Nichten habe ich genug, aber äh, die sind nicht unbedingt Kunst und Kultur, Kultur schon, aber nicht unbedingt Kunst interessiert. Wenn, wenn, wenn die dann in, in, denen in die Hände kommen, mein Kunstwerk, die wären dann umgestreucht, umgestreuchelt und das wollte ich nicht. Ich habe gedacht, äh, warum nicht? Ich könnte ja eine mh, Stiftung gründen. Ich habe mich erkundigt für Stiftung um, um Stiftung zu gründen, muss man eine gewisse Summe Geld haben, aber wenn man da Kunstwerke oder Werksachen hineinsteckt, dann wird die Summe viel weniger. Aber ich kam mich vorwärts, weil ich mich ja eher mit Kunst mich beschäftigt habe und dann habe ich mich doch intensiv mit Kunst beschäftigt und diese... Vorbereitung oder daran zu arbeiten, eine, eine Stiftung zu gründen, ist so ein bisschen nach hinten gerückt. Und äh, kurz gesagt, jetzt wo, wo meine Gesundheit so ein bisschen angeschlagen ist, äh, habe ich mir halt darüber noch intensive Gedanken gemacht. Und dazwischen ist ja 10 oder 15 Jahre vergangen, man wird ja bald. Halt wie man jeder weiß älter äh, und dann habe ich mir intensive Gedanken gemacht ja was wird dann falls irgendwie ja und das muss ich noch hier sagen äh, schade schade dass meine Mutter ich komme aus der Türkei Schwarze Meerküste der Türkei und meine Mutter bis 103 gelebt und zwar kerngesund. Und sie hat mir auch anscheinend ihre Gene nicht so ganz überlassen. Ähm, damit will ich sagen, also ich möchte mit diesem Gespräch äh, die Leute appellieren, die sich mit Kunst und Kultur interessieren. Und sich bei der Initiative, zugleich auch bei mir melden. Ich will meine alle Kunstwerke, die so mindestens über 200 sind, vielleicht viel mehr, weiß ich nicht mehr, wie ich für eine Stiftung vermachen, dass man die Kunstwerke hat, nicht nur die, also Kunstwerk sagen wir, also ich mache hauptsächlich Skulpturen, Reliefs, Zeichnungen, Malerei. Ich habe mehrere, äh, eigentlich ich könnte vier, fünf Bücher daraus machen, äh, mehrere äh, Schriftstücke und viel mehr. Ja, man kann unter meinem Namen sich erkundigen im Internet. Also alles was eigentlich mir gehört, aber wenn ich, wenn ich mich damit, also ich sage nicht, wenn ich nicht mehr da bin, das ist klar, aber wenn ich mich nicht mehr damit beschäftigen kann, dass, dass irgendeine gute Organisation das alles hat und damit was macht, was für die Menschen, die sich für Kunst und Kultur interessieren äh, zugutekommen. zugute